Content-Management-Systeme gibt es viele, aber Viewer ist mehr. Wir nennen es nicht umsonst Informationssystem, denn es will dir helfen, Informationen so einfach wie möglich auf alle Kanäle zu bringen. Egal ob Smartphone, Tablet oder Computer, Viewer bietet dir die passenden Schnittstellen, um auch größere IT-Projekte flexibel und agil umzusetzen und das alles vollkommen Open Source. Dabei vertrauen wir der Power von Googles App Engine. Denn sie ermöglicht eine schnelle Entwicklung, Bereitstellung und eine einfache Verwaltung, bei der du dich nicht um die Hardware, die plattform oder Skalierung sorgen musst. Doch das ist noch lange nicht alles. Viewer nutzt nicht nur die cloud-basierten Services der Google App Engine, sondern du kannst dich außerdem direkt mit deinem Google-Account anmelden. Ganz einfach. Natürlich kannst du auch all deine gewohnten Google-Dienste wie Mail, Kalender oder Drive ebenfalls in jedes Projekt einbinden. Jetzt, wo du eingeloggt bist, schauen wir mal genauer hin, wie Viewer funktioniert. Bei der Entwicklung von Viewer stehen vier einfache Paradigmen im Fokus. Erstens Modularität. Bei Viewer wird Komplexität in viele einfach verdaubare Happen verpackt. Wir nennen sie Module. Es gibt zahlreiche von ihnen, zum Beispiel Shop, Newsletter, Galerie. Und Viewer ist so konzipiert, dass die Entwicklung neuer Module ein Kinderspiel ist. Viewer Custom Modules basieren auf grundlegenden, funktionalen Applications. Einzahlelementen, Listen, Ordnern und Baumstrukturen, den sogenannten Viewer Basic Applications. Das klingt einleuchtend einfach und ist es auch, denn unser zweites Paradigma lautet: einfache Lösungen, sind die besten. Drittens, schnelle Entwicklung durch Flexibilität. Allen Viewer Basic Applications liegen Bones und Skeletons zugrunde. Sie definieren das Datenmodell und orientieren sich am Konzept für die Datenspeicherung der Google App Engine, sind allerdings um viele Funktionen erweitert. Auch das Viewer Admin Tool profitiert von dieser Logik. Mithilfe von Skeletons und Bones generiert es Eingabemasken und Ansichten, sodass viele Funktionen direkt nach der Datenmodellierung nutzbar sind. Für die Ein- und Ausgabe nutzt Viewer austauschbare Renderer. Ein Modul stellt somit automatische Schnittstellen für HTML, XML, JSON oder RSS bereit. Hier kannst du nun das vierte und letzte Paradigma deutlich erkennen. Die Trennung von Datenmodell, Funktionslogik und Oberfläche. Bist du Entwickler, dann ist Viewer für dich ein hochautomatisiertes, strukturiertes und supervariables Framework. Als Designer findest du viel Komfort, niedrige Komplexität und mächtige Funktionalität. Und für den Anwender bedeutet Viewer zwei grafische Verwaltungsoberflächen und die volle Flexibilität in der Umsetzung von allen Anforderungen. Egal, was du mit Viewer machen willst, wir wünschen dir viel Spaß dabei und stehen dir gern mit Rat und Tat zur Seite. Viewer, das Informationssystem für die Google App Engine.